Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in Cosmo Tier Und als erstes müssen wir wohl die Panzerung ein bisschen entfernen. Wir sind zu schwer und zu langsam und wir brauchen entfernen das äh, Verteidigungssystem oder eine Kanone. Müssen wir mal schauen als erstes. Kleine würde reichen, weil wir knapp bei Kasse sind. Und dann müssen wir uns den Bergbau-Laser erstmal freischalten und Missionen weitermachen. Um ein bisschen Geld zu kriegen, auch wenn es dafür keinen Ruhm gibt. Dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir eine Seite, also eine Reihe hier entfernen. Hier oben auch das ist am Anfang noch nicht so nützlich, aber damit echt zu schwer sind. Wie viel wiegen wir jetzt? Ein bisschen leichter. Müssen wir nur schauen. ein Verteidigungssystem oder außen so dann können wir nicht so leicht von der Seite angegriffen werden muss dann noch ein Korridor hin die Tür hat damit eingebaut, das ist sehr gut muss das jetzt nur noch irgendeiner dann auch machen dann gehen wir ja. wir haben Spiegeln an hm, seltsam gut ein Bisschen leichter, zwei Verteidigungssysteme mehr wir müssen überlegen, ob vielleicht noch eine Kanone, eine kleine, eine große müssten wir dann auch noch ein Bett einbauen und uns Personal holen und am besten vorne irgendwie. Aber das kostet auch zu viel Munition. Da wäre es besser, wenn wir den Laser uns dann freischalten. Wir ja mal eben gucken, was der kostet, die Baupläne dafür. Laserblaster 900. Dann holen wir uns den mal. Hm. Der könnte die Systeme kurzzeitig lahmlegen. Laser. Das können wir dann als nächstes machen. Die scheint nur Strom zu benötigen. Warum wir die dann hm. Am besten wäre ja so, aber dann ist der Wirkungsbereich bis auf die Kanone. Wenn ja, wenn dann auch zwei. Also erstmal eine und dann hier noch eine zweite für den Anfang. So. Dann müssen wir gucken, dass sie auch mit Energie versorgt wird. Brauchen wir da einen Korridor, sehe ich gerade. So. Könnten ja eigentlich eventuell ja, wir lassen mal die Platten. Die können ja erstmal die, die hier hin müssen, hier lang gehen und die anderen mit da lang. So, jetzt sollte das erstmal funktionieren, wenn wir wieder auf Play drücken. Gucken, dass die das auch mit Strom versorgen dann. Also Kanonier haben wir. Strom dürfte auch gleich gehen. Ja, wird schon beliefert. Also einen hätten wir noch für eine kleine Kanone. Vielleicht eine nach hinten. Da hinten haben wir ja nur ein Verteidigungssystem. es kostet immer sehr viel Munition dann. Wir lassen hinten erstmal. werden jetzt die Mission machen. Müssen wir mal gucken. Was in der Nähe ist. Wir können ja mal probieren, ob wir zu dem da kommen voll gegen die Station geflogen. Gut, der ist zu schnell. Das haben wir hier ein Zielgebiet. Und dann werden wir dahin nee, was macht denn der hier? Ja, wir bewegen uns jetzt mal in das Zielgebiet. Müssen wir mal gucken, wie viele Feinde hier sind. Also, da ist einer, der ist schon wieder woanders hingeflogen. Also, wollen irgendwie nicht. Da ist einer, vielleicht kriegen wir den. Ja, den bekommen wir. So. Gucken wir mal. Wenn wir mal gucken, also der hat zwei Laserblaster. In unserem sitzt keiner drin. Oh, der schießt weiter als wir. Warum sitzt da jetzt keiner drin? Also es muss ja nur Energie hingebracht werden. Eigentlich sollten die das machen. Wir sind auch so langsam, wie es scheint. Ja, da kommen wir nicht hinterher schon wieder. Jetzt Der schießt da uns hinten komplett. Ist viel zu schnell. Ja, da haben wir keine Chance. Gut, jetzt ist vorne alles Schrott. Ja, er kann Seelen ruhig bei uns reinschießen. Gut, der hat uns vernichtet. Das ist schlecht. Hab nicht gespeichert. Also müssen wir noch mehr Gewicht wegbauen, wenn wir den irgendwie fangen wollen. Reduzieren wir das jetzt auf eine Reihe. Vorne lassen wir zwei. Wir gucken, was kosten Antriebe. 1500... Also entweder machen wir uns schneller und hoffen, dass die beiden Kanonen dann reichen. Oder wir bauen eine dritte Kanone und gucken. Also die kostet 2000. Ja, müssen wir das so machen. Da eine hin und dann vorne eine kleine Kanone, halt. So. Und dann machen die beiden die Kanonen. Hiervon macht einer Cockpit und die Kanone. Der könnte hier hinten machen. Der kommt da auch noch zu. So. Hoffen wir mal, dass das jetzt besser funktioniert. speichern und sollten wir vielleicht noch wie viel Munition haben wir denn ah. 400 naja muss erstmal reichen jetzt und probieren wir das noch mal wenn er wieder zu schnell ist, machen wir einfach eine andere Aufgabe. Wir haben ja noch genug andere Aufgaben, die wir machen können. So, da ist er. Wollen wir mal schauen, ob das jetzt besser funktioniert. also jetzt sind wir schneller. Jetzt kommen wir dran. So. Das war doch jetzt besser. Mussten wir zwar noch ein bisschen lernen, aber naja. Dafür hat es ja jetzt geklappt. War irgendwie zu dunkel. was reparieren. Eingesammelt ist alles. Alle sind drin. So, dann haben wir das hier erledigt. Hier ist was. Und die anderen Aufgaben befinden sich hier unten. Jetzt Ressourcen sammeln, ein bisschen Geld sammeln, damit wir uns die Verbesserung freischalten können. Machen das Schiff ein bisschen größer, schneller und mehr Lager rein. Uh, Triestall, das wäre gut. Aber noch kein Bergbaulaser. Dann fliegen wir mal zu der Station darunter. Wir können von da. Zu den Aufgaben hier. Kopfgeld, Kopfgeld, Kopfgeld. Hm. Und oben bei der Station gab es noch Piratenstationen angreifen. Und Asturinenfelder säubern. Und das ist dann aber doch ein bisschen noch zu schwer, denke ich. Da müssen wir erst noch ein bisschen besser ausgerüstet sein. wir uns noch ein kleines bisschen schneller machen und doch die Energiekanonen haben, dann brauchen wir aber noch Quartier am besten damit das auch immer mit Energie versorgt wird aber dafür müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Geld dran schaffen so ein ganz kleines Schiff. Ich würde ja gerne auf den Kern schießen. Danke. So. Dann schieße halt auf die Kanone. Wo willst du denn jetzt hin? Ah, es ist aufgegeben, okay. Also und die Leute kann man doch nicht einsammeln, wie ich dachte. Man kann nur befreundet, also nicht feindliche Schiffe kontaktieren und ihren Crew übernehmen. Aber wir sind voll. Okay. Dann machen wir jetzt die nächste Aufgabe. Und zwar da. Also scheint wirklich ähm, in jedem Gebiet dann, also wir sind ja in unserem ersten, unten leicht und dann in irgendeine Richtung im Kreis hier wird es dann immer schwieriger. Also müssen wir uns das merken, damit wir besser vorbereitet sind, als wir dann auch ins nächste Gebiet irgendwann springen, wenn wir so weit sind. ob wir vielleicht irgendwas hiervon noch einsammeln können. Sonst werden wir uns das einfach markieren. Die Kanonen sind schön und gut. Aber die brauchen so viel Munition. Die müssten wir wenn selbst herstellen. Anstatt zu kaufen. Aber die verbraucht auch so viel Lager. Sollten wir jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen Energiewaffen und später dann also nicht die Deckkanonen, sondern vielleicht Bienenkanonen oder ein bisschen mit Prisma. Also so hier also ein bisschen verteilt das Ganze machen. Und Verteidigung dann noch. Also hier alles ein bisschen durcheinander und auch Verteidigung. Damit war gut aufgestellt sind. Noch irgendwas sammeln? Ja. So, jetzt können wir direkt die dritte Aufgabe machen. Auf dem Weg dahin gibt es sogar ein Fragezeichen. Ah, ist nur ein Asteroid. Dann ab zum nächsten Piraten. Die geben uns zwar gerade keinen Ruf. Äh, Home mehr, Dafür aber immer noch Geld. Was ja auch gut ist für den Anfang. Übersprungbarke, das ist auch gut. Wir wollen trotzdem noch da. Da oben ist er, okay. So. Stück nach da langsamer machen. Und dann da immer drauf schießen. Ah, der hat jetzt diese Waffen, die die, ah, die Disruptor, der die Energie blockieren kann. Jetzt rammt er uns einfach. Was will ihm denn ein? Hat er uns einfach gerammt. Müssen mal gucken, wie viel liegt denn jetzt hier rum. Ich will das leider alles nicht mehr einsammeln. Ne, nee, gut. Dann bauen wir vielleicht einen kleinen Lagerraum. Können wir das dann direkt noch gleich verkaufen? Mal gucken. Da würde ja noch reinpassen. kommt da ein korridor hin tür wäre auch gut Und eine tür so dann können wir den noch sagen was ja, hier geht spiegeln wieder nicht oder wie Haltsam. so haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz und können das noch mit einsammeln sehr sehr gut fahren wir ein Stück nach vorne mit dem Bergbaulaser können wir die Meteoriten und auch die Schiffe schnell auseinandernehmen so. gehen wir über die Fragezeichen zur Station können wir ja machen, wenn es zu so gefährlich wird, bauen wir direkt wieder ab, einmal speichern. Okay. was geht denn hier ab? E Base, okay. Wir wollten da hin. Ob hier, oh ja, hier ist ein Pirat. So, ach, der schießt schon direkt. Der ist ja schnell. So. Der hat auch wieder eine Energiekanone. Einen schweren Laserblaster, die diesmal. Oh, und ein Schild. Ob das unser erster Gegner den Schild hat. Ob wir durch den Schild durchkommen. Scheint ja eher nicht so. Also wir sind aber schneller. Ah, könnt ihr mal aufhören? Schieß doch nicht die ganze Zeit von vorne, Mensch. Geh dich doch. Was macht der Haufen? Oh. schießt von der Seite. Was geht denn jetzt? Oha, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, cool. Und dem machen wir gar keinen Schaden. Was ist denn jetzt kaputt? ziehen uns lieber zurück. Falls wir das noch schaffen. Oh Gott, da sind noch zwei. Ja, klar, er hat uns eingeholt. Mhm. Also. Nun werden wir da wohl noch nicht kämpfen. weil Wir kommen ja partout nicht durch das Schild. Ich weiß auch nicht, mal sind sie besetzt, mal nicht. Dann haben wir Munition, dann wieder nicht. Im haben Munition. Vorne ist aber keiner. Keiner trägt die Munition. jetzt die Station gucken mal kurz ein paar Kopfgelder haben wir ein bisschen Geld so das muss echt nicht sein hier Betten haben wir nicht frei aber wir könnten immerhin Leute anstellen dann so ja Munition müssen wir behalten. das behalten wir auch erstmal kurz weil wir ja Bisschen umbauen jetzt. Wir haben wir ja jetzt ein bisschen Geld. Erstmal der Laserblaster. Frage. Lack. Großer Schild. Brücke. Große Schubdüse. Das wäre natürlich sehr cool kommen wir noch schneller ran. Aber wir gucken erstmal, was der Bergbaulaser kostet. Munitionsfabrik. Ah, Bergbaulaser. Also da müssen wir dann Schwefel abbauen. Könnten wir die Munition selber herstellen. Ja, wir nehmen die große Schubdüse mit. Was die denn? Ah, tri den haben wir noch nicht. Maschinenraum bringt zwar 50%, aber jetzt so früh halt noch nicht. Also, das bringt uns zurzeit noch nichts. So, jetzt haben wir den Bergbaulaser, das war schon mal gut. wir wohl das Schiff ein Stück verlängern. Okay. Ja, machen wir das in der Bauplanung. Könnten wir ja eigentlich machen. Also wir haben Back. Bergbau -Laser, normalen Laser und da war doch noch was, genau die große Düse. So. Wo ist denn jetzt der? Äh, oh, kleiner Reaktor kost fünfundzwanzigtausend oder was? Ah, nee, weil wir die Materialien haben, okay scheint ah ja das ist der wert der materialien okay okay so gut wäre dann vorne ein schild also wir setzen die mal nach vorne Das schon wieder hin. So 36 kleine Spulen. Oh Gott, können wir zwei bauen? Ungültige Baupläne, ja ja. Ist so klein. Okay, könnten wir doch bestimmt tauschen. Fünf Chips haben wir. Wir hm. haben ja, die Spulen nicht. Was bringt denn der 14? ist ja jetzt ärgerlich. Wir können ihn nicht bauen. So? Wo sind da jetzt die Tür da? So? Luftschleuse? verschieben wir. nur vorne Türen rein. So. Ah, ist gespiegelt, okay. So. Haben wir genug Energie? Haben wir nicht. Ach nee, warte, empfohlen. 4,2. Wir haben 7,5. Können wir das ja so bauen. Wir sind jetzt nach vorne schneller. Na gut, zur Seite und rückwärts nicht. Aber wir kommen schneller nach vorne. Und die Frage... kommen sie dann nicht mehr vorne. Wenn wir den hier, dann bauen wir den hier. Und dafür die Panzerung ein nach vorne. Wir können ja mal... Warte mal, ich weiß gar nicht. Ist der da drüber? Hoffen wir es mal. Oder? Ja, wie? So wäre in der Mitte die Kanone ein bisschen besser geschützt. bin Anfang. Wir probieren das mal so. Ungültige Baupläne, ja ja. So. Ist das hier Panzerung oder ein Gang? Ach, das geht nicht wegen der Schubdüse, okay. Jetzt weiß ich es auch gut. Okay. Aber an der Seite, wir haben nur hinten Verteidigung an der Seite gar nicht. War ja nicht so gut. Hm. So, mittig. Aber irgendwas fehlt doch jetzt. Düse, Energie haben wir genug. Personal können wir 12 einstellen. Ah, wir haben keine Laser gebaut. Siehst du mal. Wir sind jetzt bei minus 10.800. Also sollten wir eigentlich noch... Den können wir jetzt wieder nicht... Oh, uh, da kann man eine Tür hinbauen. Das ist ja cool. Oh, uh, das ist zu weit für die Crew. Okay. Da wäre es 14 Meter. 13 Meter. Das ist zu weit. Aha, ich habe eine Idee. Wir machen so. Und dann kommt da ein kleines Bett hin. So. Machen wir das so. Jetzt sind wir dann auch blank. Kann da eine Tür ja. Das ist jetzt für ein Trick. Entweder oder oder wie? Dann machen wir die Tür da rein. Da kann ich eine bauen, Warum kann ich die jetzt. Ja gut, das wird schon trifft den Grund haben, denke ich jetzt mal. Guck mal, wenn die müssten jetzt hier rum da rein, wäre so besser. Wir werden das jetzt mal so probieren. Wir werden das bauen. sagen, hier soll nur Munition rein. Wie ging das denn? Versorgungskette. Also das soll mit ich denke jetzt mal dann denn so wird das ja dann wohl Munition versorgt kann ich irgendwie löschen verschieben ah cool darf nur Munition rein. Da kann wieder weg. Reicht ja diese beiden für mit nur drei Kanonen. Und in die anderen Lager darf eigentlich alles rein. So, dann müssen wir jetzt noch oh, die neuen Quartiere zuweisen. So. Bedshirt. Okay. Ach, das ist schon okay. So. Zwei Stück. Nur für die Kanu. Oh, hört nee, mal. haben die hier hingebaut wegen den Löschern. Wenn ja, wir das so machen und nicht spiegeln und dann den so. Die können dann nämlich auch Was können die denn jetzt machen? Die könnten sicher ein bisschen mit hier rumkommen Ja, der könnte ja... nee das ist jetzt auch grün. Keiner will den Feuerlöscher machen, oder wie? So, Feuerlöscher. Die Lager können sich alle kümmern. So. Also von hier geht einer ins Cockpit, was völlig unlogisch ist. Also Kanoten. Rot ist Kanone, Kanone, Kanone. Cockpit und das Cockpit. Aber dafür reichen doch 1, 2, 3. 1, 4, 5, 6, 7. Oh. Ja, dann da halt nicht. Jetzt müsste das doch... Wenn wir hier oben das jetzt zuweisen so? So? Müssten die sich das ja so hin aufteilen, oder? Ja, das sieht doch, ich denke mal, recht gut aus. Warte, wer bringt den Mund? Munition wäre auch gut. Oh. Ich glaube, wir brauchen mehr Angestellte. So. Ah, wir haben kein. Oh, das ist jetzt aber schlecht. Unbekannte Signale. 20 von 29. Wie Tuse. Finden wir uns da? Ja. Können wir die Mission annehmen? Die gibt ja noch ein bisschen Ruf. 12. Und das läuft ja nebenbei. Also. So. Müssen wir mal einmal anmachen. Müssen wir... Können wir irgendwas verkaufen? Stahl hätten wir. Aber der bringt uns ja gar kein Geld. Gut, dann müssen wir wohl... In der nächsten Folge dann erstmal hier oben. Oh, Moment. Ist ja die andere Raumstation. Da gab es schwierigere Aufgaben. Und gucken, ob wir hier unten die jetzt schaffen, da wir ja eine schnelle Düse haben. Also zwei sogar. Aber wir müssen auch wenig genug Personal haben. Erstmal kurz hier ein Meteoritenfeld. Äh Entschuldigung. Will er da nicht hinfliegen? Oh. Gut, wir bewegen uns gar nicht. Ah, der Raum ist leer. Nein. Oh. Jetzt sitzen die oben und oh mist. Die hier muss ich... Das ist schon wieder nicht. Und... Da ist auch keiner drinne. drin, dann so. Da sind zwei. Oh. Da muss auch einer rein. Oh Gott. Aber ja, wir brauchen dann wohl zwei und die machen... Viel zu wenig Personal. Was ist denn jetzt an einer der Brücke? Ja. Können wir uns dann bewegen? Nein, können wir nicht. Also beide Brücken müssen besetzt sein. fehlen da alle. Hm. Oh, das ist doch jetzt. Ah, oh. so läuft das. Okay, also jetzt müssten wir uns bewegen. Oh ja, wir können uns bewegen. Okay, und dann probieren wir das beim nächsten mal. Wir Müssen ein bisschen Assurien einsammeln für ein bisschen Geld, weil wir unbedingt ja Leute benötigen und das werde ich kurz machen und dann werden wir das in der nächsten Folge zusammen verkaufen und mal gucken wie weit wir mit den Piraten kommen. Und bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt. Gerne abonnieren und liken. Bis zum nächsten Mal.